Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Vorgaben für das Verhalten von Mitarbeitern gegenüber Kunden. Welche Regeln sollten für Mitarbeiter im Umgang mit Kunden gelten? Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden sind, stets pünktlich sein und alle Termine einhalten, einwandfreie, fachgerechte Ausführung der Aufträge, stets sauber und höflich auftreten sowie, stets auf Sicherheit und Ordnung bei der Arbeit achten. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Vorgaben für das Verhalten von Mitarbeitern gegenüber Kunden. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.